Gut. Ja, jetzt heiße ich Herrn Magister Wolfgang Wagner von der BH Oberösterreich äh, recht herzlich willkommen. Er präsentiert uns in seinem Beitrag eine App für Rechenstrategien im Zahlenraum 10. Ja, ich würde sagen, Sie starten gleich. Ich bin schon sehr gespannt. Und falls es Fragen gibt, bitte in den Chat. Ähm, ich werde Sie im Anschluss dann an den Herrn Wagner stellen. Bitte schön. Ist es da so üblich, dass die Teilnehmenden die Kamera alle ausgestellt haben? Ja, weil wir das Ganze auch aufnehmen. Indem okay. wir... dann bin nur hm. Gut. Ähm, ja, bin ich. Gut. jetzt mal die Ansicht auf Galerie. Passt. Ähm. Ja, es geht darum, um äh, Rechenstrategien im Zahlenraum 10. Ich mache es jetzt deswegen im Zahlenraum 10, weil äh, manchmal der, das ein bisschen unterschätzt wird und äh, man die Rechenstrategien dann nur in höheren Zahlenräumen äh, anwendet. Es ist allerdings so, man muss sich vorstellen, Kinder äh, in der ersten Schulstufe äh, haben ja im Zahlenraum 10 äh, keine Chance, Rechnungen zu lösen und greifen sehr häufig zu, also außer dem zählenden Rechnen. Und das zählenden Rechnen, das soll uns, glaube ich, allen klar sein, das wollen wir verhindern und eben andere Strategien eben hier vorstellen. Und Genau zu dem Zweck werde ich dann später eine App vorstellen. Und ja, Michael Gajduschik hat, hat eine Dissertation geschrieben über Rechtsverfahren im Zahlenraum 20. Äh, seine ähm, Sein Resümee war, dass äh, Kinder, die Rechenschwäche haben, rechenschwache Kinder zumeist zählen. Das heißt, dieses Zählen äh, sollte verhindert werden. Die Frage ist aber, zählen ist eine Strategie, die den Kindern ja immer zur Verfügung steht. Und jetzt braucht man sozusagen äh, Strategien, die dieses zählende Rechnen, die also attraktiver sind wie das zählende Rechnen. Und dazu habe ich jetzt kurz eine kleine Präsentation für Sie. Und zwar, äh, ich nehme an, dass man das jetzt äh, sehr gut sehen kann. Mach's größer. Ja, man sieht es. Ja. Ähm, und zwar geht es dabei jetzt um die äh, Strategien des Verdoppelns und der Kraft der 5. Das wäre so, außer den Zahlzerlegungen innerhalb der 5, innerhalb der 4, innerhalb der 3, wo es auch um dieses teile ganze Prinzip geht, ja, wo man sagt, 4 und 1, 3 und 2, alles kann man quasi simultan erkennen, wären dann sozusagen die ersten Rechnungen über diese beiden Strategien sehr sinnvoll. Da Schauen wir uns das einmal an, machen wir ganz schnell. Die Frage ist einfach, ich hoffe, dass wir das auch nur jetzt nur kurz gesehen haben. Es wäre also die Doppel 1 gewesen, mit, die man mit den eigenen Händen zeigt. Ja, ich tue es gleich wieder beenden und zeige es jetzt einfach so hin. Also man zeigt dem Kind relativ kurz, für circa ein Zehntel, zwei Zehntel Sekunden, diese Fingerbilder. Am besten ist es, die, äh, die Bilder so zu zeigen. Also nicht so, dass man auch die verdeckten Finger hier sehr gut sehen kann. Und ähm, da gibt es also eine, also es gibt, jetzt muss ich sagen, weil normalerweise stellen wir die Frage, wie viele Verdoppelungen gibt es im Zahlenraum? 10? Es gibt sechs, weil die, die werden wir sicher nicht auslassen, das ist die 0 plus Null. Ja? Und dann gibt es noch die Arbeiten mit der Kraft der 5. Normalerweise sollte man sie darstellen von links nach rechts mit, mit, mit der 5. Ich hoffe, dass das jetzt für Sie auf der linken Seite ist. Für mich ist es auf der rechten, weil es ist untypisch. Also das wäre dann das da, ja. Natürlich die Doppel-5, äh, so und so, ja. Äh, da gibt es auch wieder sechs solche äh, Kraft der fünf Aufgaben. Insgesamt sind es dann elf, weil die Doppel Doppelfünf zweimal vorkommen, das sind elf. Also sie haben, wenn sie wollen, so elf Operationen. Da müssen die Kinder noch nicht Plus und Minus rechnen. Wichtig ist, dass die das Kind sagt, ja, da habe ich drei auf einer Hand und auf der anderen auch. Also Kinder sprechen da jetzt noch nicht in der mathematisch-fachdidaktischen Sprache, sondern in einer singulären Sprache, das ist aber ganz egal, weil das kann man nämlich schon am ersten, ab dem ersten Schultag machen, das macht ja nichts. Meine Frage ist jetzt einfach an Sie, ich habe da einen Chat. Äh, ich habe eine Masterarbeit, äh, macht also eine Studentin bei mir, und die hat in Niederösterreich 64 Kinder der ersten Schulstufe äh, in der zweiten Schulwoche diesbezüglich untersucht, ob sie diese Verdoppelungen und diese Kraft der fünf Aufgaben äh, können. Also sie hat sich einer quasi simultan gezeigt, in und gesagt, sechs oder auch nicht. Hm. Ähm, was meinen Sie, wie viele Kinder sämtliche dieser Aufgaben gekonnt haben? Von den 64. Sie können, wenn Sie wollen, das in, in den Chat schreiben, wobei im Chat jetzt doch nicht für Sie. Jetzt so jetzt im Chat. Wenn Sie nicht wollen, dann sagen: Okay, passt. Ähm, gut, ja, danke. <lacht> äh, 61. Uh, und das ist auch, äh, es ist, uh, kommt ja, für manche jetzt überraschend. Und das ist aber jetzt die Kraft der Mathematik-Fachdidaktik. Die sagt nämlich: uh, Das wäre doch toll, wenn ich ein Operationsverständnis aufgebaut habe, dann könnten das neben den Zahlzerlegungen von fünf gewonnen werden. Ja, Frau Fleischmann hat gewonnen. Ich weiß nicht, Frau Rede, was es für einen Preis gibt, aber sie war den nächsten. Uh, <lacht> uh, ja. Um, die dass diese Aufgaben neben den Zahlzerlegungen von 10 und von 5, wo man dann den Stift hineinlegt, ne, 2, 3, dann äh, 2, also 3, 2 und so weiter, 4, 1, neben diesen Zerlegungen, dass das die ersten Rechnungen sind. Weil ich kann mit den Kindern sozusagen über diese Strategie arbeiten und kann dann in Folge diese äh, Strategie, ich es jetzt mal da, ich blende also um, auf ein anderes Material, ich mache also einen, hoffe, dass man das jetzt sehen. Und wenn ich das pinne, weiß ich nicht, ob es für Sie das dann auch gepinnt ist, dass Sie es groß sehen. Äh, recht scharf ist leider nicht. Meine Dokumentenkamera. Und Sie sehen hier, dass dass ich das hier transferiere und da kann ich es auch wieder Wichtig ist, dieses verbalisieren. Auf der einen Seite sind drei und das sind drei, das sind sechs, das weiß ich. Und ich kann auch den Kindern jetzt sagen, irgendwann einmal bei der Aufgabe 3 plus 3, denk an die Finger. Ja. Und was auch ganz typisch wäre, wenn sie wollen, wenn sie eine Grundvorstellung herstellen wollen bei den Kindern, dass man sozusagen arbeitet mit den Mengen unterm Tisch, dass ich jetzt Sag zum Kind, zum Beispiel zur Frau Eli, zur Frau Aureli, kannst du die Sex unter den Tisch legen, aber schau nicht hin. Und jetzt sage ich dann, was hast du in der einen Hand? Wie viel hast du in der anderen Hand? Das kann jetzt sein 5-1 oder 3-3. Wichtig ist, dass das Kind sagt, ich habe in der einen Hand 3 und in, in der anderen auch 3. Oder da habe ich 5 und da habe ich 1. Ja, ich lasse natürlich beide ich kann auch sagen, kannst du es anders legen. Das ist wunderbar, weil ich dann auch sehr kardinal unterwegs bin und das ordinale 6 ausschließen kann, dass das zum Beispiel 6 wäre. Ja, gibt ja. Ähm, und jetzt, Sie merken schon, ich will, dass die Kinder diese Operation eben aussprechen, dass sie sie sagen und dass sie sie verinnerlichen. Ja? Und dann beginnt man also, wie gesagt, mit diesem Dick, äh, das, sind, das ist ein Dickmaterial, nennt man Dick-Steckwürfel, ich schreibe es in den Chat. Ich nehme an, dass die meisten diese Dick-Steckwürfel kennen. Bei den Dick-Steckwürfeln kann man mit äh, quasi simultaner Kennung arbeiten. Weil immer, wenn man mehr als die Menge 5 hat, dann beginnt die Farbe rot. Ja? Und somit kann, können Sie hier äh, mehr oder weniger quasi simultan blitzschnell erkennen, dass das 8 sind. Ja? In Wirklichkeit haben sie aber 5 und 3 zusammengesetzt. Ja? Genauso würde man natürlich auch äh, Das geht dann für größere Mengen ebenso, aber wir bleiben ja jetzt im Zahlenraum. 10 habe ich Ihnen versprochen, aber diese Rechenstrategie, zum Beispiel des Verdoppelns, das wären dann sozusagen 16. Da kann man schon sagen, unten 10 und oben 6. Das wäre eben so diese Hinführung für die Verdoppelung. Aber wir bleiben im Zahlenraum äh, 10. Ja, 61 Kinder haben, haben das gekonnt. Wir haben jetzt vor der Lesson Study, die ist in da haben wir einige Kinder. Äh, und es ist zumeist so, dass von 21, 24 Kindern zwei, drei dabei sind, die Probleme haben mit der Doppel-3 und mit der Doppel-4. Aber die Doppel-5, Doppel-0, Doppel-1, Doppel-2, die kennen sie. Und das ist ja was, wo man ansetzen kann. Und da kann ich weiterarbeiten. Sehr interessant ist, dass die Doppel-0 für die Kinder kaum Probleme, also wir haben da eigentlich keine Probleme. Natürlich kann ich nicht mit der Doppel-Null anfangen, ich glaube, das ist klar. Weil da sehe ich jetzt nämlich zwei Fäuste. Ich muss also sagen, äh, ich fange mit Doppel-2 oder, oder sowas in der Art an. Gut. Ähm, eine andere Form der Darstellung wäre das Zehnerfeld und damit möchte ich jetzt zu meiner App überleiten. Ich hoffe, es gelingt, aber ich glaube schon, So langsam. Was ist es, wie es geht? Kleinen Moment. Okay, da habe ich es jetzt. Ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei. So, jetzt Test ist es gegangen, jetzt wieder das Problem. Ah, Entschuldigung, jetzt. Um, das ist leider ein bisschen... So, so gut. Ja, es ist äh, sehr schwierig. Es ist zuerst gegangen, Jetzt geht es wieder gerade nicht. Äh, sehr eigenartig. Moment, Gar Moment. Gerne. Ich glaube, ich werde es in, in einer Minute haben. Ich weiß es schon. Ich nehme an. So, jetzt bin ich drin. So, Moment, das war das Frische irgendwie. Was was sehen Sie jetzt? Wir sehen noch Sie. Mhm. Das ist so komisch, warum das Unterhaltungszimmer heraus? Das ist mir ganz schlauhaft. Und jetzt sehen Sie es Das ist nämlich zuerst gegangen, das ist komisch. Sie wollen Ihr iPad verbinden, habe ich das? Ja, und da habe ich jetzt, genau. Mhm. Ähm. Und Sie haben aber vorher, glaube ich, am iPad. Jetzt kommt vielleicht was. Ah, er müsste auf erweitert gehen. Jetzt top. Jetzt glaube ich. Er müsste so, irgendwo wunderbar. auf erweitert gehen. Es funktioniert. Funktioniert. Jetzt funktioniert. funktioniert ja. Ja. Ich, also, das, normalerweise geht es. Also bei meinem eigenen Zoom-Account habe ich kein Problem, aber da habe ich jetzt Ja, okay. Uh, sch schauen wir uns mal die App an. Also, so schaut diese App an und die, die App hat die uh, Strategien des Verdoppelns. Es ist ja bis 30, habe ich gesagt. Ja, das, ja. Des, des Verdoppelns, Kraft der 5, habe ich schon gesagt. Und dann ganz wichtig, die Nachbaraufgaben dazu. Und dann noch das Gegensinnige verändern. Schauen wir uns das einmal an. Also, die Kinder kennen diese, diese Strategie und sie sehen hier, uh, ich, also, ich kann also da auf das Ergebnis drucken, wenn ich will, habe ich die ganze Rechnung. Ich habe 2 plus zwei und habe da jetzt äh, links, also unten, die bereits interne, internalisierte äh, Verdoppelung über meine Fingerbilder und habe oben das Zehnerfeld mit den Rechenblättchen in Rot-Blau, zuerst in, in Blockform und rechts in Zeilenform. Und jetzt schauen wir uns das an. Sehr viele Bücher. Präfer also Schulbücher präferenzieren die Zeilenform. Und da sagt jetzt der lorenz Psycholog dazu, äh, Kinder wählen bei 3 plus 3 und bei 4 plus 4, da haben wir also Interviews gemacht, immer die Verdoppelung, also die linke, die Blockform, aus und sagen, ja, da sind oben 4 und unten 4, das ist 8. Äh, das Ergebnis kann man zwar drucken, aber es ist gar nicht so, so relevant. Und die linke Form, die Zeilenform, äh, haben wir sogar die Antwort von gesagt durcheinander und Sie präferenzieren sie nicht. Aber viele Bücher präferenzieren sie. In Wirklichkeit steckt dahinter so etwas wie ein Rechnen über die 5. Also 4 plus wie viel ist 5? 4 plus 1 ist 5, 4 minus 1 ist 3 und 5 plus 3 ist 8. Und Sie merken alleine, wenn ich das aufsage, dass das vermutlich nicht verbalisiert wird. Und das ist auch, was Lorenz gesagt hat, man lässt die Kinder dann etwas alleine, also mit diesen Schulbüchern, wenn sie das so machen, über das Schulbuch und sozusagen sie werden es irgendwie sich aneignen. Und dann ist sozusagen die, die Variante des Zählens möglich für die Kinder, weil die attraktiver ist, wie dieses äh, ein Hoffen auf ein Auswendiglernen und ich weiß auch nicht genau, ich mache die Zeile voll. Ja, während sie bei der linken, bei der Blockdarstellung und für das ist die App, die App ist nämlich dazu da, dass Kinder selber reflektieren, ja, was gefällt da, wie funktioniert das? Sie sollen beides verstehen, aber sie sollen auch präferenzieren und begründen im Sinne des Kommunizierens, welche Art der Darstellung ich jetzt da habe. Und sie haben jetzt da vier Darstellungen. Sie haben die Fingerbilder, sie haben zwei Zehnerfelder und sie haben die symbolische Darstellung der der, der Rechnung, also in, in, mit Ziffern. Äh, mit Grafter 5 schaut das Ganze so aus: da, da, da ändert sich zum Beispiel bei der Zeilendarstellung und bei der Blockdarstellung vorerst einmal nichts. Wer meint, dass die Zeilendarstellung rechts, ich hoffe, man sieht mein Maus da, äh, irgendwie bei der Grafter 5 einen Vorteil bieten würde, da kann ich jetzt bei der App das umdrehen, ich brauche also nur auf die 5 drucken. Dann dreht es um und jetzt sehen Sie, dass die Zeilendarstellung selbst bei der Kraft 5 hier die Kraft der 5 per se verliert. Ja? Während bei der Blockdarstellung das alles gleich bleibt. Aber das sollen ja Kinder selber äh, begründen und Erarbeiten. Dass diese Verdoppelungsaufgaben, also diese Strategieaufgaben bei allen Zahlenräumen angewandt werden, äh, ist glaube ich klar. Ich kann ja genauso machen. 30 plus 50 und so weiter. Und äh, wäre eine typische Kraft der Fünfer oder 300 plus 500. Ja? Äh, und wenn das jetzt internalisiert ist, dann kann man zu den Nachbauaufgaben gehen. Und das sehen Sie schon. Ich kann mir also da aussuchen, ob ich es nur im, in Blockdarstellung oder ob ich die Zeilendarstellung dazu tue. Ich mache es nur in der Blockdarstellung. Und das hier jetzt aus 3 plus 3, wenn ich um einen weniger mache, ist 3 plus 2. Und äh, beziehungsweise eine mehr ist 4 plus 3. Funktioniert das Ganze so, dass man äh, bei den bei den Plättchen äh, kann man mit Teller arbeiten und legt in einen Teller 3 plus 3 und ins Zweite ebenfalls 3 plus 3, nimmt dann einen weg oder gibt einen dazu und sagt zum Kind, was ist passiert? Und da ist jetzt, wer 3 plus 3 weiß, weiß auch 3 plus 4, weil 3 plus 4 ist um 1 mehr als 3 plus 3. Und 3 plus 4 ist schon eine etwas anspruchsvolle Rechnung. Sie soll natürlich 2 plus 3 ist kein Problem, weil das ist ja das deine ganze Prinzip von 5, das stimmt auch. Bei 3 plus 4 ist aber relativ anspruchsvoll. Und ich habe natürlich dann auch die 4 plus 4, ist glaube ich klar. Und jetzt habe ich, und jetzt vermischen sich die Strategien. Ich habe nämlich bei 4 plus 4 habe ich bei 1 um mehr durch habe ich ja äh, 5 plus 4. Und 5 plus 4 ist eine bekannte Aufgabe, weil es ja eine Kraft der 5-Aufgabe ist. Und nebenbei, wenn Sie die Kinder das verstehen, können die Kinder ja selber dann diese Aufgaben machen. Sehen Sie, dass bei 5 plus 5 wir die erste überschreitung haben, mit der Nachbaraufgabe. Also, und darum steht auch bei der App hier, ist um 1 weniger und um 1 mehr. Und 5 plus 5 sollte muss. Also automatisiert sein, sonst braucht man das nicht machen. Aber ich rechne 6 plus 5 über 5 plus 5. Und das wäre also die Nachbaufgaben. Ich habe jetzt nur drei Minuten, sehe ich gerade, das geht ja aus. Und dann habe ich noch das gegensinnige Verändern. Das gegensinnige Verändern würde bedeuten, dass meine Summe bleibt konstant. Ich lege von der äh, von der einen Menge einen hinüber zur anderen. Also aus 4 plus 2 oder 2 plus 4 ist 3 plus 3. Das ist das, äh, das die Strategie heißt gegensinniges Verändern. Wir wenden, sie, äh, wir wenden es auch an, zum Beispiel bei 49 plus 51 oder bei 201 plus 199 oder bei 19 plus 21. Das heißt, diese Strategie ist sehr stark auch bei 11 plus 13, über 12 plus 12. Nur, Kinder haben halt bei, bei der Rechnung zum Beispiel, äh, äh, aber Sie sehen, dass das, äh, also bei, bei 3 plus, bei 4 plus 2 kann man sagen, na ja, das ist das, 2 äh, weiter, ja, wäre auch eine Strategie. Aber Sie erkennen hier im Zahlenraum 10 schon die Strategie des Gegensinnigen Veränderns Und Sie sehen, dass da, das ist auch bei 4 plus 4 habe ich heute Bekannte, nämlich die Kraft der 5. Und bei 5 plus 5 Uh, habe ich das ganze Prinzip von 10, über 4.6 und 6.4. Es gibt natürlich eine also im, im Informationen zur App, wo, wo das Ganze dann da, uh, noch beschrieben ist. Das, glaub ich glaube, ist also klar wahrscheinlich. Ja. Die App heißt also Rechnen mit Strategien im Zahlenraum 10 und ist jetzt mittlerweile im App Store. Ja. Uh, wenn, Sie, wenn Sie Fragen haben, können Sie die bitte jetzt stellen. Da haben wir nur genau eine Minute. Was also ist es so genau mit der Zeit? Oder? <lacht> Tut mir leid <lacht> für, für die bisschen technischen Probleme. Da, ich ich versuche gerade die, die App zu suchen im App Store. Vielleicht könnten Sie den, den Link. Ja, den diese Chat App gibt es, gibt es nur auf iOS. Mhm. Die App heißt äh, Rechenstrategien, also eh so, wie es da steht, also äh, äh, Rechenstrategien im äh, Rechenstrategien-Zahlenraum 10. Ich verschreibe mich leider immer auf, auf, ja, aber ich schaue mal, ob ich den, den, den Link, Ja, wir werden sie finden. Auch ich habe mich bei meiner Suche äh, äh, verschrieben. Das heißt, die App kostet 1,99 Euro. Ja, ich habe sie gerade entdeckt. Stimmt das? Ja. Genau. Ich kann es jetzt... Ja. Diese App, App ist, nur, ist nur auf iOS. Das ist richtig. Es ist so, dass die Mathematik-Fachdidaktik Uh, seit Jahren, seit ca. mehr als fünf Jahren, eigentlich nur die uh, iOS präferenziert. Ja. Und zwar hat das gewisse Gründe, falls Sie die App kennen, uh, Fingerzahlen. Die haben zum Beispiel multi touch und multi Multitouch funktioniert nicht durchgehend auf Android. Es funktioniert schon, aber nicht auf allen Geräten. Und so muss du sie auf gewisse Sachen nicht ein, wo also mit, mit uh, gehandelt wird und so weiter. Ich schaue jetzt gerade im Chat. Nein, das ja, gibt keine Frage sonst im Chat? Mhm. So, liebe ich Grüße an die Karin. Gut, ich werde mir die. Liebe sonst Grüße zurück. Adoption.